bekommen mein Name ist die Gold und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate, dass mal die Karte hier ansehen. Wir haben schon so die Hälfte, man sieht sogar, wo Kämpfer sind, glaube ich. Cool, apropos Kämpfer, wen nehmen wir da mal wieder äh, Dr. Mario, weil haben wir haben einen letzten Part gespielt. ne warum nicht so man abwechslung haben wir ja noch gar nicht gespielt glaube ich ne? so irgendwann ist hier Na, dodo leichtgewicht ja ich bin schon ein paar stunden hier am aufnehmen also deswegen Und dann sich vielleicht einige wenn ich erst ein paar parts oder so irgendwie begonnen hat und dann schon wieder hier bin. Okay, hier haben wir zum Beispiel einen doppelten. Äh, den könnte ich dann ja dann für Chips oder so eintauschen, ne? Nehme ich an. Komm bald wieder. meine frage ist jetzt können die verschiedene dinge haben ja ohne leichtgewicht hm. aber der zug wird nicht durch den ziel irgendwie ersetzt ne? Ah, der hat jetzt. Okay, warte. Also, Was? Muss man mal ausprobieren, ja hallo auf Boden, auf Tempo, Luftsprungkraft, alles ah, klärchen. so ich sehe jetzt aber nicht ob der jetzt schon gelernt hat oder nicht oder nee, schaden ja ist die übrigens jetzt irgendwie nicht so finde ich weil die Effekte bisher nicht so berauschend sind aber vielleicht gibt ja irgendwann eine richtig gute aber mal hier Tingle. dieses Bild nee, ich glaube das ist schon wieder extrem schwierig da war unser letzter charakter immer freigespielt haben springman irgendwo ah, hier kommen wir also da unten in riesen wie für trainer heute schwerkraft für alle Komm, schaffen wir diesen gegner sind meistens nicht so schwer die kann man nämlich gut treffen oh, KP kampf auch noch Der macht überhaupt nichts. und krieg ich kriege auch noch. Dann habe ich mir ihn geschnappt. Rückblickend ist es, glaube ich, besser, wenn wir erst die kleinen Gegner hier erledigen ne, und dann die großen Boss hier losgehen. Weil halt wir kriegen ja Lernpunkte, die wir auf der Dingen ja verteilen können. Dann werden wir immer stärker. Ne? Also ja nach und nach werden wir ein bisschen stärker so also ein ganz kleines bisschen aber wir werden stärker und ja da müssen wir halt uns vorbereiten wo bin ich da ganz das wagen auf mich loszugehen mein bruder wie Luigi schon weg dass äh, mich auf die andere seite auf mit dem angriff Wie du willst ein Baum pflanzen auf mich? Oh, hi. Interessante Level. Nein. Ja. Mann, das ist ja voll Kacke. Ja, besser. Das ist doch nicht mal schwer eigentlich. immer noch pech auf der linken seite gerade zu sein während die auf der rechten seite so also, mich mit wirbelwind eher wegblasen Los! nein ich bin schon wieder links nein man oh. mann mann das ist ja voll unfair Oh, oh mein gott ich muss dadurch da ist ein kämpfer da unten den muss ich haben oder die keine ahnung ist egal man ja. jetzt kommt sie nicht auf mich zu gerannt ein angriff so ihr pisser ihr gehen mir voll auf die nüsse gerade Ich bin jetzt auf der rechten Seite. Was machst du jetzt? Start. Die überhaupt davon an sind die überhaupt dadurch anfällig, die Dinger? wenn ich gesagt ein bisschen unfair Na, ne? ich bin schon wieder auf der rechten seite ja super man also, kann ich halt nicht eigentlich um ja, das macht ja viel einfacher tschüss Diese blöden Dinge einfach auf die zurückwerfen, sagt oh. Sag mir, doch einer. Au. Tschüss. Oh, ich habe es mir viel schwieriger gemacht, als er eigentlich ist schon wieder. Ich die Aurang von Lucario. Okay, cool. Gibt es so richtig charakter-spezifische Geister, mein Gott. Oben. Ja, da komme ich wieder nicht durch Meister der Technik. zeigt sie innerhalb des Zeitlimits. Das bedeutet normalerweise, die Gegner sind nicht so stark. Ja, warum haben sie davon kein Kostüm gemacht? Aber oh welcher ist denn jetzt der Geg richtige? Ich muss doch nur einen erledigen, ne? Okay, gut. Was? setzt den Angriff ein bisschen anders ein. Zieht ein Teppich irgendwie oder was? Sehr gut, perfekter Konter oder was weiß ich. Ah, ich habe aber Wird sich aber ich auch schaffen. kommen ich, ich vielleicht nicht. Boah. Mein Gott ey. So, nur du und ich. Und nur ich. war glaube ich der letzte ne? der letzte war der richtige ne? so läuft doch hier ja. schatzruhe der willkommen. kommt luigi Bitte. Kyle Hyde. keine ahnung will soll nehme ich mal ich werde sich kein problem Bin doktor ich kann nicht ab augen doktor namen ründen augen ist er nicht oh, was ist das denn für ein level warum ist ja so eine chillige musik wo oh, kannst du mal einen anderen Angriff einsetzen sehr gut <lacht> ich die ganze Zeit pillen auf den ist <lacht> ich doch, das ist kein Problem. Gut, neuer Charakter, komm. jemand sehr gutes. Captain Falken. Inkling, habe ich schon. Verdammt, aber dann können wir mal hier spielen. Auch gut, kann ich die ein bisschen lernen. wenn ich vorstelle, man jeden einzelnen Charakter im Abenteuer muss freischalten. Ich meine, die Garte ist ja riesig, aber... Ich glaube mich dass 70 Charaktere zu finden sind. Aber wenn doch, gut. Ja. Ausgleichen jetzt wieder, wenn ich mal nicht. Woher wissen die Gegner halt immer? Ich drücke da unten, verdammt. Auf Kuchen. was ist das? Boah, warum ist die so schwer zu erledigen? Danke, mein Gott. Denkling kämpft noch mit schon wieder. Viele Lernjubilee. juwelen oh. brauche mehr Geld. Ey. Ich kriege nicht so viel Geld, wie ich eigentlich brauche. Die Ausgaben sind so hoch in diesem Spiel. Na, da ist eine Truhe. Da ist kein Kämpfer. Da ist ein Kämpfer. Aber da ist ein roter Knopf. Den könnte ich erreichen. Es erscheinen nur bestimmt aus pokebällen der gegner erhält im kampf verstärkung okay, versuchen mal mit mario noch 15 minuten mario 15 minuten in klingen so habe ich das mir vorgestellt oh gott ist ja überhaupt nicht nervig hier ich schleudere eure sachen weg hey Danke. Was macht ihr da mit mir? ist schon wieder passiert, ey. Ah. Und Blade of Light. Ah. Einer muss da reinlaufen, ey. danke. Oder da rein fliegen geht auch. Wir waren noch mal der haupt der mit der Krone. Ne? Ja. Du verpiss dich. Nein. Boah, boah, das gibt's doch jetzt aber nicht. Who's <lacht> that? In your face! Durch der Haupttyp natürlich noch überleben ey. Nein. Nein. Nein. Oh, das gibt's doch jetzt wieder nicht, ey. habe noch keinen treffer bei denen naja, wird nichts ich muss ja aber durch um den roten schalter zu aktivieren alter konnte ja nicht durch diese verdammte dinge verrecken ich meine ultras ja ausgerechnet überleben ich den damit erlegt, dann er schon vorbei. Was alleine einer von denen hat Schwert? Oh, nein nein ich war kurz davor meine, oh, meine ultra smash hier war fast voll oh, musste der jetzt ausgerechnet treffen muss schon sagen, wenn einer jetzt direkt rausfliegt, ne. Oh nein. Was sagt? Boah, das hätte nämlich mal an jemand abgezogen. Ha. Warum ist das so schwer, ey? Ja, Ich bin wieder kurz vor meiner Ultimate, aber der hat mich hier noch raus. Pass auf. Oh, gewonnen gut oh. das spiel schwer auf schwer er hat gedacht so wissensbaum gibt mir wissen transformation was wollte ich jetzt noch mal holen hier irgendwo was, ne? wundbarkeit beim ausweichen ja, ja das befreien aus starren griffen starren und griffen deinen standard das wäre doch nicht schlecht so irgendwas kann ich ja machen so ihr habt genug erkundschaft bin ich sechs stunden am aufnehmen nee, sechs stunden bin ich nicht am aufnehmen da hat nicht so lange ich brauche zwei Lernjubeln, komm. das ist alles na, ja, du, du hast ein Pfeil über dir, das ist doch gut, ne? Ja, auch. Ja, auch. Warte mal, du kannst dich hochleveln. was geht's. So. Und ich hat jetzt eigentlich noch den Charakter zu wechseln, als warum nicht mhm. zwei ne? Dann kann ich wieder ein bisschen hochleveln. Ja, so, boom. Ich noch so ein Tor kaputt gemacht. Ne, ich habe das geöffnet. Er ja, bringt mir jetzt eigentlich nichts mehr. Das bringt mir was. Mal sehen, was da ist, oder da okay. Alles wird geöffnet. Gut, was ein Kämpfer verdammt da. Krieg ich krieg' den noch in diesem Part kommen. Ja. Ich irgendwas machen ja. Das ist auch noch ein Kämpfer okay. gelber Orkalock. spezial oben. Das ist halt noch mal. Da ist dieser Ach so, das sehen. Das könnte einfach werden eigentlich ja. eigentlich nur warten bis du landest zu nah. Wo ja, Lass mich mal kurz hier füllen, danke. Hm. Das Schwert, das könnte nützlich werden. Jetzt habe ich die Reichweite. Oh. Man muss der ja jetzt ausgerechnet da auftauchen? Was ist also gut. Mm -mm. sehr gut hier schon wie ich gegen stürmer hätte ich gerade brauchen können zwei lernen genau das wollte ich noch starren und griffen und dann ich das hier 70 haben wir noch so kit einfach nur kit sturm und dass ich nicht vorbringen Boah, hier so ein dreck da kommt schon ja dieses kronen der level mario nö schade Jetzt natürlich in die Richtung, wo ich durch hingegangen bin. Oh, lass mich. jetzt geht, jetzt in verschiedene Richtungen, ist klar. Das ist das schon wieder von nerviger kampfe diese Kämpfe, wenn irgendwie mehrere Leute auf einen sind, ne? Irgendwie alle nervig sind. Zack so für ja, okay, hört mal wieder auf. Oh, das ist ja richtig. Ich hört gar nicht mehr auf, hallo? Ich muss mal stehen bleiben, damit ich meinen Dings hier einsetzen kann, hallo? Hey, wat? Boah, hat der im Baseball auf mich geworfen. Hey. ist wieder ja, alles gegen mich, ey. Müsste ich ja extra mein Dings hier umändern, mein. Mein, äh. Na. Mach weg mit Wasser, ey. Ich hasse Wasser, ich bin ein Inkling. Ich sterbe, wenn ich nass werde. Warum eigentlich? Uh. Boah, das ist so eine beschissene Level schon wieder. Oh. Ich jetzt extra hier ja, wegen diesem Kampf hier blöde Dingens ändern, ey. Oh, da Muss ich wieder suchen. Ja, Genauso weit will ich eigentlich nicht machen. für jeden Kampf extra was ausrüsten bist euch ja, perfekt Okay, keine Ahnung. Was ist das weit? und fliegt denn der Weg. Ich habe den gar nicht, ich habe den nur getroffen, aber da ist nichts passiert. Must das? Was ist halt. Der prallt erst ab und dann liegt er noch mal auf die. Jetzt sollte er gar nicht mehr auf, ne? Boah. Die eigene Ausdauer. Muss ich mir irgendwie extra so ein Set hier für jede, für jede Bedingung irgendwie machen? Habe ich so ein Gefühl? Na Pummel, oh. Das ist nicht wirklich ein Kampf, den ich haben will. Ein Kämpfer, meine ich. Aber okay, warum nicht? Mein neuer Charakter ist ein neuer Charakter. Ist ein neuer Charakter. Ist ein neuer Charakter. Oh, herrlich. Ja, Pff. genau. Ich sage, kriegst du nicht? Bin ich sicher. Du willst Walzer spielen, okay. Mhm. Ist Farbe brennbar? mit mhm. mhm. in die Fresse. Wird neuer Charakter. Mehr lernen, Juwelen gut. Mal wieder ins Hauptmenü und sehen, was für ein Kämpfer wir freigeschaltet haben. Ne? Da passiert normalerweise immer. Ich meine hier schon wieder. wie ich jetzt nicht extra abholen? Die zwei Hallo, so. hallöchen, Captain Falken. Endlich lange habe ich auf dich gewartet. Kopf. Alter, mach mich fertig. Sag also Captain Falken, ne. Boom! Ja, pass auf! Nein, da ist jetzt nicht wahr, boah! Habe ich gegen den auch noch verloren und den nicht freigeschaltet? Na, ja, weil du gegen unterlegt sie unterlegst, erscheint nach einer gewissen Zeit wieder. schafft das mal vorbei, ey. Dafür ausgerechnet bei ihm verliere ich natürlich. Ist so was von klar. Ey. Ich den Kampf direkt. Nein. Dreck. Gut, dann würde ich sagen, ich bin den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao.